Hallo ihr Lieben. Hallo. Und wir haben es geschafft, oder vielmehr unser größte, 100.000 Kilometer. Und was wir euch da zu sagen haben, nach dem Intro. Ja, also viele sind ja skeptisch, was den Fiat Motor angeht. Und ein großer Skeptiker, das war ich, ich habe immer gesagt, ich will kein Wohnmobil auf Fiat-Basis. Und wir haben uns dann einen Grundriss rausgesucht, beziehungsweise in einen Grundriss verliebt, den es nur auf Fiat-Basis gab. Und so haben wir dann in den sauren Apfel gebissen und haben uns einen Fiat-Motor gekauft. Ich habe mich dann natürlich vor dem Kaufabschluss schon ein bisschen kundig gemacht und meine Skepsis verloren. Und heute ist diese Skepsis total verloren, gleich auch nicht alles hundertprozentig ist, also ein, wie sagt man so schön, ein vier ist kein Mercedes. Zunächst einmal zu der Motorausstattung, die wir haben, also wir haben einen 180 PS Motor, den, mit dem sind wir äußerst zufrieden, der ist nämlich sehr robust. Ja, vor allen Dingen, dann kann man gut gebrauchen, wenn man Sertentete im Gebirge fährt. Absolut. <lacht> dann äh, hatten wir Bedenken, oder ich hatte Bedenken mit dem Frontantrieb. Viele haben mich gewandt, der kommt dann gar nicht richtig am Berg hoch. Das ist alles äh, Unsinn. Also wir sind äh, über den St. Bernardino gefahren, wir sind viele Pesseck gefahren. Kein Problem. Äh, es, wir wurden auch... Gewandt, was den Frontantrieb angeht, wenn man festsitzt, aber auch da haben wir eigentlich nie ein Problem gehabt. Was wir den Fiat Motor auf jeden Fall zugute halten müssen, es ist ein extrem robuster Motor und man sieht es ja auch an den vielen Lieferwegen, die unterwegs sind mit Fiat Motoren. Also das können wir bestätigen. Wir haben bisher null Probleme mit dem Motor gehabt. Ja. Auch was den Kundendienst angeht, hat sich der Fiat, die Fiat Basis sehr gut äh, ausgezeichnet, denn es sind relativ wenig Kundendiensttermine notwendig. Und auch was Dieselverbrauch und Ölverbrauch angeht, da können wir uns überhaupt nicht beklagen. Also Öl gieße ich alle paar tausend Kilometer mal einen halben Liter rein und dann ist gut. Und Diesel verbraucht man zwischen 10 und 11 Liter und das halte ich für ein Wohnmobil, wo es ja doch einen ziemlich nicht gerade windschnittigen Aufbau hat, eigentlich für einen guten Wert. Unser Fahrzeug ist Baujahr 2017. Das ist ja also offensichtlich schon das Modell äh, 17 gewesen, ja oder 18, das, das Modell 18, 18 schon gewesen, ja. Mhm. Und der 180 PS Motor, der war damals ganz neu auf dem Markt, aber ist glaube ich 2019 dann schon mit Blue. Ähm, äh, verbessert oder erweitert worden. Wir haben noch kein AdBlue und äh, da sind wir eigentlich nicht unglücklich drüber. Nein, aber wir haben die Euro 6. Ja, also Euro mhm. 6 haben wir und es wird auch vom TÜV jedes Mal gemessen und es ist einmal frei, ob da Abschaltvorrichtung vorhanden ist oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Äh, wir kommen durch den TÜV durch und wir brauchen kein AdBlue und sind damit eigentlich sehr zufrieden. Ja. Mhm. Einige Dinge haben wir trotzdem, die wir an dem Fiat-Motor nicht so toll finden. Äh, Öl habe ich schon gesagt, der Ölverbrauch ist sehr moderat, also man braucht so gut wie gar nichts. Äh, der Ölmessstab, also um das Öl zu messen, der ist allerdings extrem ungünstig angebracht, ist gut bei Lieferwegen, vielleicht allgemeiner ein bisschen schwierig, ich weiß es nicht, wie es aktuell bei Mercedes ist. Aber hier beim 4 ist er extrem schlecht angebracht, man kann es kaum ablesen, auch wenn man zweimal reinsteckt, man ist sich immer unsicher. Dafür hat aber vorne im Display eine Ölanzeige und die zeigt eigentlich schon an, wenn äh, der nicht mehr hundertprozentig voll ist und wenn dann ein, zwei Balken oder drei Balken zurückgehen dauerhaft, dann fülle ich immer einen halben Liter bis Liter nach und es hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Als wir unser Fahrzeug gekauft haben, da gab es noch keine Automatik zum Fiat-Motor, was ich extrem schade gefunden habe, denn Automatik ist eigentlich eine tolle Sache. Es gab nur diese Halbautomatik, diese computergesteuerte Automatik und die haben wir in unserem Fahrzeug. Die funktioniert soweit ganz gut, allerdings bei Bergabfahrten muss ich immer manuell umschalten, denn der will mir ständig die Motorbremse rein tun und da hat er, da kennt er keine Gnade. Er hau ich ständig rein und da muss man Bedenken haben, dass der Motor überdreht. Deswegen nehme ich da in der Regel immer die Automatik raus und und tue dann automatisch ein bisschen hochschalten und bremsen, weil einfach ich Angst habe, dass die Drehzeit so hoch wird, wenn man dann den Berg runter fährt. Auch der Tempomat, wie er momentan ist, das weiß ich nicht bei den momentanen Fiats, aber das ist ein leidiges Thema bei unserem Tempomat. Er lässt sich sehr schwer einstellen, also im Prinzip geht es ganz einfach, man drückt einfach nach vorne äh, und dann ist er festgestellt. Und wenn man mal kurz rausnehmen muss, weil man auf einen Lastwagen aufläuft zum Beispiel, dann drückt man nur ein Knöpfchen und... Dann ist er ausgeschaltet oder man geht kurz auf die Bremse und mit dem Knopfdruck äh, aktiviert man wieder. Aber wenn man ganz rausnehmen muss, bis man den dann auf ein gewisses Tempo genau einstellt, also das geht gar nicht. Da, da muss man einfach gefühlsmäßig immer wieder dran rumfuchteln. Äh, wir sind vom BKW her gewohnt, den Tempomat, und da ist er also überhaupt nicht vergleichbar. Ja, und was auch ist, wenn du bergab fährst, dann wird das Auto immer schneller. Ja. Also, also da funktioniert der Tempomat überhaupt nicht, denn normal sollte er ja auf der gleiche Geschwindigkeit bleiben, was er nicht tut. Ja, das macht er nicht, machen viele BKW Tempomade mittlerweile, der, den wir bei unserem Privat-BKW verbaut haben, der macht es auf jeden Fall. Womit wir von Anfang an Probleme gehabt haben, das ist der Reifendrucksensor. Wir haben das Fahrzeug übernommen 2017 und nach fünf Kilometern hat schon der Reifdrucksensor Spinnen angefangen. Ja. ja. Der hat ein paar hundert Euro Aufpreis gekostet, das war sehr ärgerlich. Wir sind dann zu Hümer, die haben uns dann zum Fiat-Händler geschickt, die haben dann zwei Stunden rummontiert an dem Niedelnagel neuen Fahrzeug. <lacht> Und haben keine Lösung gefunden. Das Problem ist immer, jeder hat immer gesagt, ihr müsst mindestens 80 Kilometer fahren und dann wird sich das reguliert haben. Wir sind 180 Kilometer gefahren und da hat sich nichts reguliert. Ja. Dann haben wir ihn wieder zu Himmel gebracht, dann hat er mal 100 Kilometer getan und danach ist wieder nichts gegangen. Und dann hat Hümer gesagt, sie nehmen sich der Sache jetzt intensiv an, haben es dann zu einem Händler gebracht, haben Probefahrten gemacht, bestimmt 400 oder 500 Kilometer sind die gefahren mit unserem Fahrzeug haben sie uns auch eine Entschädigung gegeben dafür und äh, dann hat er tatsächlich funktioniert, Halbs halbes Jahr, ja, ja. ja und dann hat er wieder Spinnen bin. angefangen, dann hm. haben wir die Reifen wechseln lassen, auf einmal hat er ganz funktioniert und da ging es dann eigentlich recht gut. Ich war schon der Meinung, es ist wirklich alles in Ordnung, bis wir jetzt unsere letzten ähm, Ganzjahresreifen aufmontieren haben lassen, seitdem geht gar nichts mehr. Ich bin dann zum Reifenhändler hingefahren und habe ihm gesagt, dass er also seit die, die ganze Jahresreifen drauf sind, die er montiert hat, dass da unser Reifendrucksensor spinnt. Und er hat mir dann gezeigt, dass er das alles richtig eingestellt hat. Es war auch überall ein okay, so nach dem Motto, das ist es richtig eingestellt, aber es funktioniert nicht richtig. Fiat weiß offensichtlich um die Probleme, denn wir waren mal bei einer Fiat-Werkstatt, dann ist der eingestiegen ist Auto und hat gesagt, sehen Sie nicht, dass hier Reifendrucksensor reklamiert. Dann habe ich gesagt, ja, der reklamiert schon seit etlichen Jahren und hört nicht auf damit. Dann war er ganz ruhig, der Mechaniker, weil er, weil er wahrscheinlich genau weiß, dass das ein altes Problem ist. Wir haben auch von euch Rückmeldungen bekommen, denn wir haben das Thema schon öfters angeschnitten und wir haben etliche E-Mails von Fiat-Fahrern bekommen, die gesagt haben, bei uns funktioniert das Ganze auch. Hinten und vorne nicht. Also, das ist eine unschöne Sache, die man Fiat anlasten muss. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Herstellern ist, aber bei Fiat funktioniert es nicht. Nächster Punkt: Wir haben auch einen Bordcomputer, der eigentlich ganz praktisch ist. Da kann man sich also Gesamtlaufzeit, Durchschnittsverbrauch und so weiter anzeigen. Wie, wie genau die Verbräuche sind, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wir das eigentlich nie nachmessen. Wir, wir danken halt voll und, und lesen dann unseren, Öl, unseren Dieselverbrauch an dem Bordcomputer ab und gehen davon aus, dass er stimmt. Was auf jeden Fall nicht stimmt, das ist der, die Restkilometer, die man noch fahren können. Die schwanken dann äh, an, zwischen 200 und 400 oder 500 Kilometer. Also das ist ungefähr die Schwankungsbreite. Und wir haben es einmal auf Reserve ausprobiert, da hat es noch geheißen, jetzt könnt ihr nur 20 Kilometer fahren. Dann sind wir zur Tankstelle hingefahren und dann ging aber nur so wenig Diesel rein, dass man nur locker hätten 100 Kilometer fahren können. Ja, also das ist halt ein bisschen äh, ungeschickt, aber man, ja. weiß, man weiß es ja und dann fährt man halt Tanker. Mhm. Ganz klar. Also mhm. wir, wir wissen jetzt, wir haben es ein bisschen im Gefühl und zumindest kein Problem. Aber das muss gesagt werden, der Bordcomputer, der tut nicht die Funktion, wie jetzt bei unserem BKW. Da, da wenn ich angezeigt kriege, ihr könnt nur 100 Kilometer fahren, dann haut es auch in etwa hin. Aber die Angaben hier beim Fiat, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben uns dann auch extra ein Multifunktionslenkrad gegen Aufpreis noch einbauen lassen, das hat zwar nicht die Welt gekostet, aber kann die 200 Euro, man es trotzdem. Und das Multifunktionsgerät funktioniert auch multifunktionabel, nämlich einmal so und einmal so. Hat, <lacht> da hat sich ja Hümmer schon öfters angenommen, auch mit unserer Navi, weil man da die Lautstärke äh, das vom Radio, die Lautstärke hoch und runter machen kann. Äh, die geht bei uns eigentlich nur hoch, ja, manchmal funktioniert es damit, dann geht's, kann man es auch leiser stellen. Aber im Prinzip macht das Multifunktionslenkrad, was es will. Also auch das ist nicht gerade eine Mercedes-Qualität, um das einmal so zu definieren. Oder? Wobei du ja jetzt nicht weißt, ob das bei Mercedes besser ist. Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, weil ich <lacht> schon mal Mercedes gefahren habe. Fiat dagegen habe ich noch nie gefahren. Und man spricht ja allgemein davon, dass ein Fiat kein Mercedes ist. Ja. Also, dann haben wir auch noch einen Punkt, das obere Handschuhfach. Äh, das ist so ein Unding, ja. Im Winter ist es heiß, heiß. Ja, dass man nichts reinlegen kann, denn das geht ja alles kaputt. Und im, Im Sommer, Sommer, wenn man die Klimaanlage hat, dann ist es eiskalt. Also ich wüsste nicht, was ich da reinlegen sollte. Also ist es einfach ohne Funktion. Äh, gut, ich kann es mir jetzt im Sommer, dass man sagt, man legt eine Wasserflasche rein, die bleibt dann kalt, weil sie äh. ja von der Klimaanlage tankiert wird. Das geht noch. Ja, wir haben einen Kühlschrank. Ja, okay. <lacht> Aber die Lieferwagenfahrer haben keinen Kühlschrank. Ja, ja. ja das, das ist ja dieses Mango, was ich sage: Fiat. Lieferwagen. Ja, aber, aber für, für, Eigentlich für, für, für schade, was für heizt. ein Wohnmobil ist das schade. Ja, aber für was es aufheizt, also das macht keinen Sinn. Nee. Äh, also wir haben mal schon bei vier nachgefragt, es konnte uns auch niemand so richtig Auskunft geben. Ja, vielleicht wisst ihr, irgendjemand hat mal zu uns gesagt, da gäbe es irgendwo einen Hebel, wo man das abstellen kann. Ich habe bis jetzt nichts gefunden, aber vielleicht wisst ihr, wie man das äh, ändern kann, dass es weder heiß noch kalt wird. Ja. <lacht> Dann die Anfahrtshilfe, es gibt eine Berganfahrtshilfe, die gerade bei Automatik, weil es dauert ja doch ein bisschen, bis äh, das Auto anspringt und die ist extrem hilfreich. Also gerade wenn man an einem steilen Berg steht, dann drücke ich diese Berganfahrtshilfe, dann verzögert er nämlich ein bisschen, bis es losgeht und, und ja, bis, bis dahin ist dann alles, also schon Das das wäre ohne diesen Knopf, würde eine Berganfahrt zumindest mit Automatik wesentlich schwieriger funktionieren als mit, dieser, mit diesem Knopf, den man da drücken kann. Es gibt dann noch zwei Knöpfe, die wir noch nie verwendet haben. Das eine ist der für die Bergabfahrt. Der soll ja angeblich recht langsam den Berg runter schleichen. So langsam fahren wir ja nie am Berg runter. Ich habe es ja mhm. nie ausprobiert, weil wir sind dann auf einer Hauptstraße und da kann ich das dann einfach ausprobieren. Und dann gibt es noch den Tracking-Knopf. Der soll so eine Art Sperrdifferential, in Anführungszeichen natürlich sein, ja, soll also praktisch das, äh, das blockierte Rad, soll der praktisch mit antreiben. Aber natürlich wie ein Sperrdifferential ist es sicherlich nicht, denn sonst wäre es ja ein Sperrdifferential, das kann man sich ja auch einbauen lassen, aber irgendwie muss das also das. Rad, was eben keinen Kontakt hat dann doch mit in Bewegung bringen wir haben es noch nie ausprobieren müssen weil wir uns noch nie festgefahren haben wir haben dafür äh, Unterlagen in unserer, in unserer Heckgarage falls wir uns mal festfahren aber das Problem haben wir noch nicht gehabt aber dieses, diese Tranging-Taste die soll wohl eine Hilfe sein habe ich mir sagen lassen aber keine praktische Erfahrung damit so Jetzt kann man sagen, als Vater, oder hast du noch was zusammen zu Fiat? Nein, ich habe nichts zu sagen. Doch, sie hat sehr viel zu sagen oder zu Fiat. Nein, ich zu Fiat, was ich gerade gesagt habe, das reicht. Also ich finde, für ein Wohnmobil könnte man das Cockpit einfach ein bisschen anpassen, äh, etwas schöner machen, denn wir fahren ja kein Lieferwagen. Aber so ist es nun mal und damit muss man sich jetzt halt abfinden. Ja, da müssen wir zu Concord, Morello. Wie sie alle heißen, ja, die machen das Cockpit dann ganz individuell. Aber das ist ja anders. Ja, genau. Ja, das es ist, ist jetzt einfach so und damit müssen wir zurechtkommen. Ja. ich wollte noch was sagen zum Frontantrieb, weil also ich habe furchtbar Bedenken gehabt im Frontantrieb und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass sogar Mercedes alles mit oder das meiste mit Frontantrieb baut. Äh, ja, also die... Ivego macht ja noch mit Heckantrieb, also mit Zwillingsreifen dann. Was ich nicht haben möchte im Fahrzeug, das wäre eine Doppelachse hinten, die man ja braucht ab 4,8 Tonnen oder dann einen Zwillingsreifen und da wäre mir ein Zwillingsreifen lieber als eine Doppelachse. Deswegen äh, hat dann auch Mercedes oder Daimler äh, einen Heckantrieb oder dann Ivego, die so und so Meines Wissens, meines Wissens Auto äh, nur mit äh, Heckantrieb bauen, aber ansonsten bis 4,5 Tonnen, was wir hier fahren, ist also der Fiat absolut in Ordnung. Wir haben 100.000 Kilometer damit gefahren und ich glaube ich hätte keine Probleme mit dem nochmal 100.000 Kilometer zu fahren, weil ich halte den Fiat Motor für einen sehr robusten und gut gemachten Motor. Also, wenn wir die 200.000 voll haben, dann werden wir berichten, ob der Helle recht hat. Genau, falls wir sie voll kriegen, falls wir so lange noch in dem vier unterwegs sind. Ich denke schon. Die Ossi hängt da so fest dran. Also, das war jetzt zumindest unsere Meinung zum Fiat Schreibt uns gerne mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Also, wir sind froh, dass wir noch keine AdBlue brauchen. Und trotzdem die Abgaswerte einhalten. Ja. Und im Großen und Ganzen können wir uns über Fiat nicht beklagen. Und das tun wir auch nicht. Wir haben einen guten Werkstattservice. Ja. Und Werkstattkosten, die gibt es bei Mercedes, die gibt es bei Fiat, die gibt es überall. Ja. Mhm. Und die Bauteile, also wir können nicht sagen, dass da irgendwie. Äh, minderwertige oder schlechte Bauteile verbaut sind, außer bei den Punkten, Tempomat, Halbautomatik und so weiter, was mittlerweile vielleicht auch schon besser ist. Ich mhm. weiß nicht, ob die, die, die, die Reifendruckanzeige... Reifendruck ja. Ja. Also ja. das sind ein bisschen so Mangos, aber ist halt so. Bei unserem vielleicht mittlerweile behoben. Aber wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit unserem Fiat-Antrieb und vor allen Dingen würden wir uns immer wieder die 180 PS, also die stärkste Motorvariante, die würden wir uns immer wieder einbauen. Ja, das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Das war es dann schon. Mhm. Als kurzes Fazit 100.000 Kilometer Fiat, was natürlich unbedingt unser Ziel gewesen ist, dass wir die 100.000 Kilometer umfallfrei überstehen, mhm. aber 800 Kilometer vor der 100.000 hat es dann doch gekracht. Ja, leider, leider, ja. <lacht> und, und davon wird dann wahrscheinlich schon unser nächstes Video kommen, denn ähm, das Ganze kristallisiert sich jetzt heraus. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen recherchiert und ich habe das auch schon ein bisschen das Material gesichtet. Wir haben es mit der Dashcam aufgenommen und das zeigen wir euch dann bei nächster Gelegenheit. Und bis dahin. Würden wir würden uns freuen, wenn wir eure Meinungen zum Viermotor hören und vielleicht teilt ihr uns auch was mit, wenn ihr Mercedes fahrt und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ja, also dann macht's gut, ja. bleibt gesund bleibt gesund und, und habt eine schönes, schöne Momobilzeit. Ja genau, also viel Spaß mit eurem Momo oder was immer ihr auch fahrt. Ja, ciao. <lacht> Tschüss.